Diesmal bei den Glühs. Wir sind für euch nach Chemnitz gefahren. Wir haben keinen Mühen und Kosten gescheut. Erlebt uns und erlebt vor allen Dingen die, die wir vor der Kamera für euch an den Ständen der Chemnitzer Linux-Tage erwischen. Ähm, Live. Du gehörst zum Organisationsteam vom Chemnitzer, von den Chemnitzer Linux-Tagen. Das nicht, seit 15 Jahren, ja genau. 15 Jahre? Ja, 15 Jahre, ähm, 15 Jahre Chemnitzer okay. Linux-Tage. Schön. Erzähl mal, wie seid ihr dazu gekommen und, und wie macht ihr? was habt ihr dazugelernt in 15 Jahren? Und oh, wir haben sehr viel dazugelernt und der Anfang war auch echt spannend. Es sollte eigentlich bloß eine Install-Party werden und wurde dann eine Veranstaltung mit 700 Besuchern in eben diesem Haus, was damals noch das neue Seminar- und heute okay. hieß. Jetzt ist es das Seminar- ja. und gebäude Grundsteinlegung war 96, nicht wahr? Ich habe unten die Platte gesehen im Buch Ja, aber es war dann damals so ein Jahr in Betrieb und, und ungefähr jedenfalls war es die größte Sache, die damals in dem Haus stattgefunden hat. Wir haben alles genutzt an Technik und sind darin auch selbst gewachsen. Aha. wir kennen das Gebäude aus dem FF, das macht die Organisation relativ einfach. Naja gut, einige werden wir jetzt widersprechen von unserem Team. So einfach ist es denn doch nicht. Und wir haben gelernt, was das Publikum will. Wir haben gelernt, was wir leisten können. Und wir haben auch gelernt, wie wichtig es ist, viele, viele gute Helfer zu haben, Mitwirkende, die mit einem unglaublichen Engagement am Freitag, am Donnerstag, am Mittwoch vor der Veranstaltung hier unten aufbauen. Und dann heute Abend bis spät in die Nacht das Haus wieder polieren, bis das Haus wie vorher. Das, das muss morgen wieder benutzbar sein für den normalen morgen, Universitätsbetrieb. Morgen früh ist das Haus so, als ob nichts gewesen wäre. Äh, sehr schön. Äh, ja, spannend. und und, spannend und ein anstrengend, ja. Ich sehe auch die gleichen Gesichter äh, schon mehrere Jahre. Äh, wie ist der Zuwachs im, im Team? Also es gibt einen stabilen Kern auch so, in einer Universität ist es ganz normal, dass Studenten die Universität verlassen, in den Beruf gehen. Manche bleiben noch in der Region, andere gehen weg. Und von außerhalb ist es ausgesprochen schwierig, dann ganz eng drin zu bleiben. Dazu ist die Organisation noch zu viel gestaltet. Es gibt Leute, die kommen jedes Jahr wieder von weit her, um an diesen zwei Tagen hier mitzuwirken. Und die bleiben uns verbunden. Andere die schaffen es dann eben dann doch nicht. Wir freuen uns, wenn sie dann zu Besuch sind. Das ist eine, eine, eine Umarmung, ein herzliches Willkommen. Aber... Das ist, äh, das ist ja genau das, was die Chemnitzer Linux-Tage unter den Linux-Tagen, die es gibt, zu dem größten wirklich Community-basierten Event macht, würde ich eigentlich sagen. Und es war letztendlich auch das, wovon Open Source lebt, dass Leute miteinander arbeiten können. Ob das jetzt am Programm ist oder am Catering, das sei in dieser Veranstaltung mal dahingestellt. Mhm. Dankeschön. Axel Beckert, ja. äh, du sitzt hier am Debian-Stand und möchtest uns was über Debian erzählen? Äh, ja, also wir sind ja Chemnitzer Linux-Tage mhm. und haben ja traditionell eigentlich auch einen Debian-Stand. Ähm, Debian ist eine Linux-Distribution, die sehr viel Wert auf äh, Freiheit legt. Mhm. In mehrerer Hinsicht. Einerseits alle Software, die in Debian paketiert ist, steht unter freien Lizenzen, die müssen den Anforderungen der Debian Free Software Guidelines entsprechen, welche so rein zufällig nahezu identisch zur Open-Source Definition der Open-Source-Initiative mhm. sind. Ich glaube, sogar als Vorlage gedient. Haben die die haben als Vorlage gedient, alles Debian-spezifische wurde rausgeschmissen, Es waren nur die drei Sätze ja. und sonst sind die fast identisch. Und äh, entsprechend, wenn man Debian installiert, weiß man, man hat nur freie Software. Für die wenigen Fälle, wo es dann doch irgendwelche Software mit äh, anderen Lizenzen braucht, gibt es noch ein zusätzliches Repository okay. namens Nonfree. Da sind so Sachen wie Binärtreiber drin, also Treiber wo man für, für Hardware, die man nur im Binärformat mhm. bekommt. Zum Beispiel für irgendwelche WLAN-Karten äh, oder Grafikkarten zum Teil. Äh, Nvidia ist auch immer ein sehr ja. beliebtes Thema. Und ähm, dieses Repo, das offiziell nicht zu Debian gehört, aber auf Debian-Servern liegt, ist auch der Grund dafür, warum Debian bisher nicht als freie völlig freie Distribution von der FSF anerkannt wird. Ja. Allerdings sind, sind wir da seit längerem am sagen wir mal so, ausführlich diskutieren mhm. mit der FSF. Es gibt eine eigene Mailingliste, wo nur über dieses Thema äh, sich unterhalten wird und da ist viel Bewegung drin. Das Ergebnis kann man aber trotzdem noch nicht absehen. Ich denke, wir, denk, wir müssen das unbedingt machen in den großen Sendungen. Wenn wir mit den ähm, FSF-Distributionen durch sind, müssen wir auch Debian mal vorstellen. Ähm, bis dahin wird es leider dauern. Vielleicht seid er dann auch schon in der Liste drin. Schauen wir mal. Also ich muss ich, ich folge der Mailingliste nicht, weil irgendwie so viel Zeit habe ich nicht. Mhm. Aber ähm, nee, es, es bewegt sich. Für, halt. für wen, für welche Art von Maschine, für welche Art von Benutzer soll Debian sein? Also als Untertitel haben wir das universelle Betriebssystem. Mhm. Und insofern, ähm, böse gesagt, für alle. Okay. Aber, im Großen und Ganzen, der Fokus ist, keinen Fokus zu haben. Schön. Debian versucht wirklich für beliebige Einsatzzwecke äh, verwendbar zu sein, weswegen es auch keine Zielgruppe gibt, wie sagen wir bei Ubuntu, wo ja. doch schon sehr desktop- oder Einsteigerlastig ist. ist. Versuch, ja. äh, oder ähm, ja, Red Hat, wo doch mehr sehr auf Enterprise-Kunden mhm. aus ist und äh, Server und, und Workstations hat. Aber wo du kaum auf irgendwelchen Endbenutzer äh, oder Einzelplatzsystemen findest. Schön. hier das universelle Betriebssystem. Genau. Ähm, gefällt mir. Vielen Dank. Gern geschehen. So, we are at the Fedora booth. Uh, what we learned so far is that the people here are very, very shy and was hard to find one who would give us an interview. Um, it will be in English again, sorry, Dominique. Um, so, uh, tell me about Fedora, how was the distribution created or what? Uh, created. Uh, you know, these ancient times where there was, uh, I don't know, Slackware and uh, Mandrake Linux and, uh, and Red Hat Linux for everybody for free, uh, and now you have Red Hat Enterprise Linux which is paid, and uh, since I think it was 2003, uh, it was decided that Red Hat will be a paid commercial distribution. And so they started the project Fedora Core, uh, and the first uh, version was released. Uh, since then, uh, Fedora is still kind of related to Red Hat. But uh, it's sponsored. Lots of Red Hat people are working on Fedora things, but it's not like uh, you know, it's not controlled by Red Hat. Yeah, it's, it's only supported. So you have another release upcoming, right? Yeah, there will be in a uh, Fedora 19. It should be in June, but uh, Fedora 18 was uh, released very late, yeah. so. Uh, Actually, we talked about this in the show recently, <laughs> so this will be the uh, famous Schrödinger CAT? Yes, Schrodinger CAT. Okay, what, what will be the main features? No, main features, uh, you know, that depends on the user, what he thinks are the main features. Mm -hmm. From my point of view, I'm working on a 3D printing software on Fedora. Oh. That's the reason why we have this 3D printer on our roof. So Fedora is really a distribution that will be recommendable for for 3D printing. Then yes, because most of the distribution they don't have packages mm. for 3D printing software, yeah. or they are very old, unmaintained, or not complete. Okay. So that sounds exciting. Um, uh, my my goal is to make uh, Fedora the best uh, distribution for not just 3D printer printing people but also any kind of maker. And uh, Fedora is a good distribution for people who create stuff. It doesn't matter if you code or if you are a graphic designer or whatever. You know, uh, there are these four girls we have, and one of them uh, behind me, Uh, friends, mm -hmm. you know that's that part. Okay, you it's know. Cool, cool that you mentioned it because um, uh, just to say that Fedora is a real community distribution, uh, is not controlled by Red Hat actually. It's, it's yes. an interesting part here. And uh, there are other features for 19, uh, obviously. The um, thing I know uh, is, for example, there is, is this feature Node.js. In uh, as mm -hmm. packages in Fedora for the Web like Yes, it. Uh, JavaScript and uh, there is this. They have some kind of uh, package management, uh -huh. like you have uh, Ruby Gems oh, yeah. and Ruby. Yeah, I uh, in, uh, that's, that's So that's they have if you've already got a package management system. In a yes. So you have to deal deal with it some yeah. somehow. It's called uh, NPM. Uh, like maybe Node.js package manager, I don't know. Uh, now it's in, in the distribution already, and there is... Uh, it has lots of uh, dependent packages. And you can install uh, Node.js packages via NPM or via YAMM, mm -hmm. and uh, it won't collide, and it, it okay. will all, all work. That's, good. Good. Uh, that's, good. that's great work. Um, thank you for the interview. Ich kenne das Problem, weil bei FFMPEG ja äh, video audio videosynchronisation ist uns ja durch ein Problem, das uns durchaus bekannt ist. Genau, sehr schön, ähm, dann sieht das Publikum auch gleich mal, wie das gedreht wird. Also wir, wir sind am ffm FFMPEG-Stand, wie ihr gerade gehört habt und ähm, wie lange gibt es das Projekt eigentlich für Das Projekt ist von einem Franzosen gegründet worden, mhm. Fabrice Bellard und äh, der hat mehrere außergewöhnliche Projekte gegründet. Das ist schon einige Jahre her, ich würde sagen zehn. Und wie das bei den meisten seiner Projekte ist, fühlt er sich dann eines Tages nicht mehr so interessiert und nicht mehr so verantwortlich. Und er entlässt dann sozusagen das Projekt in die Freiheit. Und es ist jetzt ein sehr internationales Projekt. Der Projektleiter kommt aus Wien, ich zufälligerweise auch. Mehrere Entwickler sind Deutsche, es gibt französische Entwickler aber auch einen Australier, Amerikaner. Es ist definitiv ein internationales Projekt. Okay. Ähm, so, wir benutzen ja selbst zum Schneiden AVCon. Das ist ein bisschen aus euch hervorgegangen, nicht wahr? Anfang 2011, also man kann sagen vor zwei Jahren, haben mehrere Entwickler, ungefähr die Hälfte der FFMPEG-Entwickler, beschlossen, dass sie der Meinung sind, dass die Projektführung nicht in Ordnung ist und haben versucht, das Projekt zu übernehmen. Schafft ihr es Code äh, ordentlich in einem äh, ähm, Pferd fließen zu lassen, jetzt wo die Zersplitterung da ist? Naja, das ist von unserer Seite kein Problem, aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen das Historische beschreiben. Also, ähm Mehr die, die, Das FFmpeg- und das Mplayer-Projekt waren historisch immer sehr verzahnt. Das war so, dass das FFmpeg-Projekt den Mplayer-Server verwendet hat, also gehostet war am Mplayer-Server. Und der Administrator des Mplayer-Projektes, also des Mplayer-Servers, hat eben dann beschlossen, dass er mit, mit Hilfe seiner Root-Rechte seiner ganz einfach die, manche FFmpeg-Entwickler aus dem Projekt ausschließt. Also mehr oder weniger den M-Player-Server dazu missbraucht, um in das FFmpeg-Projekt hinein zu politisieren. Die Entwickler und die Affen sind wieder. Also das ist also rein menschlich erschien mir das einer der übelsten Aktionen, die ich persönlich je erlebt habe. Es ist dann so, dass der erwähnte Fabrice Bellar sich eingeschaltet hat und klargestellt hat, dass das nicht in Ordnung ist und das FFMPEG-Projekt ist dann wieder an seinen äh, Maintainer zurückgegangen. Und daraufhin hat AVCONF geforgt. Mhm. Und man sollte, glaube ich, schon darauf hinweisen, dass ein Fork in Open Source natürlich etwas ganz Übliches und Normales ist. Ein Fork nach einer gescheiterten, feindlichen Übernahme eines Projekts ist schon mal was anderes. Vor allem, wenn man dann gleichzeitig auf Mailinglisten behauptet, das Programm wurde umbenannt von FFmpeg in av -Konf. Das ist verschiedentlich passiert. In Debian und im Ubuntu-Projekt wird das auch heute noch behauptet. Das sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass der Maintainer von FFmpeg in Debian und Ubuntu offenbar ähm, nicht bemerkt hat, dass er in einem kleinen Interessenskonflikt ist, weil er nämlich in der Gruppe war, die versucht hat, FFmpeg zu übernehmen. Zum Code, das ist die wichtige Code, Frage. Das ist ja. die wichtige Frage, Also, ähm, es wird sowohl in FFmpeg als auch für AVConf weiterentwickelt. Ja. Und ähm, die Geschwindigkeiten wechseln unmittelbar nach dem Fort war die Entwicklungsgeschwindigkeit in AVConf eher höher, mit ffmpeg niedriger. Das ja, lag vor allem daran, dass die ffmpeg-Entwickler die die zurückgeblieben sind, die also nicht den Fork mitmachen wollten, ein bisschen Schneestart waren, sagt man in Wien, also sie waren in einem gewissen Schockzustand. Okay. Und was jetzt passiert ist folgendes, der Maintainer von FFmpeg, Michael Niedermeyer, mercht jeden Tag die Änderungen von AV-Conf, die er für äh, ja. sinnvoll hält, in das FFmpeg-Projekt hinein. Es gibt also keine Features in av die nicht auch in FFmpeg sind. Mhm. Was war die Idee hinter FFmpeg? Ähm, ihr steckt ja. in sehr vielen Geräten drin. In, in sehr viel Hardware wird, wird glaube ich, FFmpeg ähm, verbaut. Also bei Hardware, da bin ich nicht so der Experte, aber es ist jedenfalls so, dass es sich um eine Art universelles Tool handelt. Also ganz am Anfang mhm. hat FFmpeg äh, Dinge gemacht wie Dolby Encoding. Okay. Das gab es vorher nicht und das hat der Fabrice Bellard entwickelt. Ähm, Mpeg äh, Encoding und Decoding. Ja. Also das waren Dinge, die sozusagen ein extrem. Feld hatten, wo sie eingesetzt wurden und das in der Open-Source-Software zumindest zum Teil gefehlt hat. Es ist nicht nur das Universal-Tool für Dinge wie DVDs, ja, sondern es ist auch das Universaltool für völlig haarsträubende Mediendateien, von denen man sich gar nicht vorstellen kann, okay. dass sie noch irgendjemand benutzt. Aber wir unterstützen das, weil, wir, weil es eben Entwickler gegeben hat, die eines Tages das Gefühl hatten, dass es sinnvoll ist. Ich kann sagen, dass uns das als Anwender sehr glücklich macht. Das umso besser, kann ich nur okay. sagen. Ähm, dann danke ich für das Interview. Sehr gern.